Der eine oder andere hat in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen weniger für die Schule gelernt, weil die ja zu waren, aber bestimmt ein paar andere spannende Sachen kennengelernt. Zum Beispiel Apps. Ich wollte mal von meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Handysektorredaktion wissen, welche Apps habt ihr entdeckt und würdet ihr die auch für nach der Corona-Zeit empfehlen? Hi, ich bin der Flo und ich habe vor ein paar Wochen die App -House Party im Zuge von einem digitalen Mannschaftsabend kennengelernt. Das Prinzip der App ist sehr schnell erklärt. Ich kann mich in so Art digitalen Räumen mit meinen Freunden treffen und dort per Videotelefonie austauschen. Das Tolle an der App ist, dass die im Hintergrund auch so eine Art soziales Netzwerk integriert hat. Das heißt, ich kann Freunde hinzufügen, bekomme Freundesvorschläge von Personen, die mit meinen Freunden befreundet sind und sehe sogar direkt, wer von meinen Freunden gerade online ist. Außerdem sehe ich auch immer direkt Räume, in denen gerade meine Freunde drinnen sind und kann denen auch beitreten. Das führt natürlich dann dazu, dass ich theoretisch auch mit völlig Fremden in einem Raum landen kann, Personen, die dann äh, vielleicht sogar nur mit meinen Freunden befreundet sind oder sogar mit Freunden meiner Freunde. Im Prinzip Hausparty eben. Ich gehe irgendwo hin und lerne neue Leute kennen. Hat natürlich auch den Charme, dass ich mich nicht irgendwie verabreden muss mit meinen Freunden, sondern ich kann einfach online gehen und mal schauen, was so abgeht, ob meine Freunde sich gerade mit irgendwelchen Leuten unterhalten und da gegebenenfalls joinen. Wenn ihr jetzt denkt, oh, da muss man aufpassen, dass man nicht von irgendwelchen völlig fremden Leuten angesprochen wird oder dass völlig fremde Leute bei mir in den Raum reinkommen, nein, das ist nicht der Fall. Zum einen geht es immer nur über diese Freundesschiene, das heißt, es muss ein Freund von Personen sein, die schon in dem Raum drinnen sind. Außerdem kann ich den Raum auch immer sperren, also ich kann auch wirklich komplett private Räume machen, wo ich dann nur Personen reinlade, rein die ich auch drinnen haben möchte. Ein weiteres sehr tolles Feature bei der App ist, dass ich auch Spiele spielen kann. Das heißt, wenn ich in einem Raum bin mit mehreren Personen, dann kann ich da Spiele wie Montagsmaler, Wer bin ich oder so, äh, gemeinsam spielen. Kleines Manko hat die App leider auch und zwar die, sind die Räume auf acht Personen begrenzt. Das ist noch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal vergrößert wird. wäre eine ganz äh, coole Idee, aber an sich äh, eine sehr, sehr tolle App. Ich gehe auch davon aus, dass ich die App auch nach Corona weiter nutzen werde, äh, da ich doch auch Bekannte habe, die einfach ein bisschen weiter weg wohnen, äh, die man sonst einfach immer nur besucht hat. Vielleicht kann man da in Zukunft tatsächlich mal so einen digitalen Abend machen ähm, oder Spieleabend, was ja über die App sehr, sehr gut zu machen ist. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Hi, hey, hier ist Fabi und auch ich habe eine App für euch, ähm, die mir in den letzten paar Wochen geholfen hat, so ein bisschen durch diese äh, recht langweilige Zeit durchzukommen. Ihr seht schon, ich habe gerade diese Dinge hier im Ohr. Und die habe ich letztes Jahr ziemlich oft auf, wenn ich auch mal doch ein paar Minuten draußen bin und spazieren gehe. Denn ich höre da bisher eigentlich gerne Musik nebenher und habe jetzt auch eine App für mich auf eine ganz neue Weise entdeckt, und zwar Spotify. Würdet ihr wahrscheinlich sagen, Spotify, das ist doch jetzt eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Aber ich habe bei Spotify vor allem die Podcasts für mich entdeckt. Das ist was, was ich früher eigentlich gar nicht so arg gemacht habe, aber ich habe so das Gefühl, gerade in den letzten paar Wochen haben sich unglaublich viele Leute rangesetzt und hier ziemlich viele coole neue Sachen geschaffen. Da gibt es interessante Inhalte rund um Corona, wenn man da viel rausfinden will. Es gibt aber natürlich auch einiges an Unterhaltung. Also auch Leute, denen ich auf Instagram folge oder denen äh, ich auf YouTube irgendwie ab und zu mal in die Videos reinschaue. Die sind mittlerweile auch so großen Teil in eigenen Podcasts aktiv und ich finde das einfach ganz entspannend und abwechslungsreich, mir das einfach so ein bisschen im Alltag anzuhören. Da gibt es natürlich auch noch viele andere Apps, die das auch anbieten, aber gerade bei Spotify, finde ich, ist das eigentlich alles ganz schön sortiert. Das ist mein Tipp für euch und ich glaube, das ist auch was, was man auch nach dieser eintötigen, langweiligen Zeit sicherlich auch noch ganz schön und interessant benutzen kann. Das war's dann auch schon von mir. Ciao! Hi, ich bin Easy und mich hat die letzten Wochen die App Gittertuner begleitet. Und zwar habe ich nach viel zu langer Zeit und einer gefühlten Ewigkeit endlich mal wieder äh, meine Gitarre ähm, ausgepackt und bin aktuell dran, fleißig wieder zu spielen und äh, mir Sachen wieder beizubringen. Und ja, was brauche ich dafür natürlich? Ähm, ja, bestimmte Seiten und das funktioniert mit dieser App hervorragend. Ich kann die Seiten einzeln anschlagen und ähm, es wird korrigiert, ob der Ton zu hoch oder zu niedrig ist. Ja, ähm, ansonsten ist mega praktisch, dass ich alle Akkorde nachschauen kann und die mir auch vorspielen lassen kann, sodass ich da ähm, wieder mein Gedächtnis auffrischen kann und sehe, was ich alles vergessen habe, aber jetzt wunderbar wieder ähm, mir beibringen kann und... Ja, das macht das Liederspiel natürlich einfacher. Ähm, es gibt da noch ein paar zahlungspflichtige Inhalte, die man aber ja, nicht wirklich braucht, um die Grundfunktion zu benutzen. Ähm, Akkorde nachschauen und die ähm, Gitarre stimmen, ist alles mit dabei, kostenlos. Ähm, ja, ich hoffe, die ähm, App wird mich auch noch nach der Corona-Zeit begleiten, weil ich jetzt wieder richtig Spaß und Freude dran habe, Gitarre zu spielen und... Ja, ich kann die App jedem empfehlen, der ähm, auch mal wieder <lacht> Gitarre spielen will oder es vielleicht auch lernen möchte ähm, und eine Gitarre zur Hand hat, weil es gibt auch so kleine Übungen, mit der man ähm, ja, Akkorde lernen kann und sich die Schritt für Schritt aneignen kann. Also große Empfehlung für jeden eigentlich, der Gitarre spielen möchte oder lernen möchte der Marius und die App, die ich in der Isolation viel genutzt habe, ist äh, die Marvel Unlimited App. Da gibt es über 27.000 Comics komplett digital aufs Handy für einen Festpreis im Monat. So, da sind wir auch schon in der App. Auf der Startseite sieht man äh, neue Comics oder besonders beliebte Comics zurzeit. Hier oben über Browse kann man sich ähm, verschiedene Serien raussuchen, zum Beispiel ähm, ja, Amazing Spider-Man. Man sieht auch immer die Jahreszahlen dabei, wann die erschienen sind und um, um welche Reihen es sich genau handelt. Dann kann man hier oben über Charaktere auch Comics suchen oder eben auch über die Autoren und Zeichner. Oder was mir besonders gut gefallen hat, sind die Comic-Events. Das sind sowas wie der Civil War, das erstreckt sich über mehrere Comic-Bücher aus verschiedenen Reihen. Ein großes Event, das die ganze Marvel-Welt betrifft. Zum Beispiel eben der Civil War oder ähm, Inhumans was X-Men und so weiter. Man kann natürlich auch einfach nach ähm, Publication Date, also nach Veröffentlichungsdatum, filtern und sortieren und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Die App ist auf jeden Fall ein großer Zeitfresser und für so eine Zeit in der Isolation einfach perfekt. Und ich denke, ich werde sie aber trotzdem weiterhin verwenden, weil es einfach so viele Comics, so viel zu entdecken gibt und ich da schon ziemlich großer Fan bin. bin. Ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall jetzt ein paar Apps zum Ausprobieren. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und wenn ihr mögt, dann gerne auch hier den Kanal abonnieren.